Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video und äh, ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, das ist Ben und äh, ihr seid hier auf Tupac VR, hier geht alles rund um das Thema VR, egal ob Gameplay, Hardware, äh, News-Sendungen, alles äh, rund um das Thema hier und äh, ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, also einmal unten auf den Abo-Button drücken, äh, wird mir helfen und... Äh, Hilft vielleicht auch euch, wenn ihr mal äh, ja, ein paar Gameplay-Videos äh, schauen wollt oder euch über äh, Hardware informieren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und äh, dann seht ihr auch öfters mal den Ben hier. Ja, der Ben? <lacht> ja, der Ben ist mein Schmusekater. Der muss immer dabei sein. Und äh, ja, ist der, das Kanal-Maskottchen kann man schon sagen. Ja, Leute, ich habe mir VR-Hurl angeguckt und war echt... Positiv überrascht, ich habe jetzt überhaupt nichts erwartet, es ist ein Game, wo man auf einer Plattform steht und man muss Bälle in einen Kreis werfen und äh, schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite dazu an. Und äh, ja, hier sehen wir das Ganze, das ist der Kreis, wo der Ball halt rein muss und ähm, ja, hier gibt es Plattformen, das werden nachher mehrere, aber man muss die Plattform alle berühren mit dem Ball. Und dann muss das erst ins Ziel, also man muss immer über den Platten drüber springen mit dem Ball. Und äh, ja, hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn einige ähm, ja, Aufgaben oder Level schon schwierig waren, aber war echt gut. Das äh, Spiel kostet 4,99 Euro, also auch nicht so viel. Unterstützt werden äh, Index und Wife. Es ist ein Indie-Entwickler. Ich dachte zuerst, es wäre ein Early-Access-Titel, ist es aber nicht. Also es ist äh, schon fertig äh, scheinbar. Ich äh, muss aber trotzdem den Entwickler mal anschreiben, äh, ob er da noch ein paar Sachen verbessern könnte. Äh, Wäre gar nicht so schlecht, wenn man das einbaut, aber ich weiß nicht, ob das, das bei so einem alten Spiel noch passiert. Ähm, man kann sich nur wirklich im Raum bewegen, wenn man auf dieser Plattform steht. Man kann keinen Snapturn benutzen, man kann kein Teleport benutzen, also gar nichts. Man steht auf dieser Plattform. Okay, der Platt, äh, die Plattform ist jetzt nicht so riesig. Diesen Platz sollte eigentlich fast jeder haben. Aber Snap-Turn sollte das Spiel schon unterstützen, denn äh, ich habe auch einmal wieder gegen die Wand gehauen, weil ich den Ball, den Ball werfen wollte. Und dazu kommt, ähm, man muss den Trigger halten, dann hat man den Ball in der, in der rechten Hand. Man kann nicht mit der linken Hand werfen, das ist auch schon mal äh, negativ, weil es gibt ja auch Linkshänder, genug Linkshänder, die äh, solche Spiele auch spielen. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie ich den dann mit, mit dem linken äh, Trigger halten kann. Also das würde ich auf jeden Fall trotzdem den Entwickler nochmal schicken. Ich versuche mal die, die Adresse rauszufinden. Äh, ansonsten echt unterhaltsames Game. Es ging jetzt glaube ich ja irgendwie 45 Minuten, 50 Minuten. Dann war ich auch durch. Es hat äh, drei komplette Kapitel. Und ähm, ja, einige Level sind äh, leicht, einige sind schwerer. Aber äh, ist halt ja auch eine coole Musikuntermalung. Also auch wieder was ein bisschen für, für ruhigere äh, Gameplay Session, sage ich mal, wenn man einfach mal abschalten will nach der Arbeit, ist das, glaube ich, ganz richtig. Ja, mit der äh, mit irgendeiner Oculus konnte ich jetzt nicht probieren und äh, ja, habe ich jetzt auch nicht probiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das trotzdem funktioniert. Ähm, negativ war jetzt, man sieht die ganze Zeit die Controller und äh, keine Hände oder so. Aber gut, wenn man das Alter sieht, 2017 da war das halt auch noch nicht so weit. ne? Muss man natürlich auch mal beachten. Aber wie gesagt, mir hat es trotzdem gefallen und für 5 Euro äh, habe ich schon echt schlechteres gespielt und äh, ich hatte hier meinen Spaß. Gehen wir einfach ins Gameplay, schaut euch das, das Gameplay an und wenn euch das äh, Spiel gefällt, ja, kauft das Spiel auch einfach. Unterstützt den Entwickler dadurch. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Und los geht's. So Leute, willkommen bei VR Hurl und äh, ja, was ist VR Hurl? Wir haben hier, können wir uns mit dem Trigger eine Kugel äh, rufen, müssen dann quasi diese Kugel über diese Plattform auf, oder auf diese Plattform schmeißen oder werfen und äh, die muss dann da in dieses äh, drehende Ziel und äh, ja, es gibt immer verschiedene Level und äh, schauen wir uns mal die Map hier an, ist einfach relativ einfach gehalten, sieht aber trotzdem irgendwie cool aus also mir gefällt es, die Klänge passen absolut irgendwie zum Game. Und äh, ja, schauen wir uns das Menü mal kurz an. Also es ist auch relativ einfach gehalten. Wir haben hier Assists, also wenn es mal richtig schwer wird, können wir uns hier äh, Linien anzeigen lassen, wie man am besten diese Kugel wirft, um äh, ins Ziel zu gelangen. Äh, hier haben wir nochmal irgendwie so ein Feld, das habe ich noch gar nicht benutzt, was kreiert wird, um die Kugel nochmal reinzuziehen. Ja, hier haben wir Achieve Achievements und äh, die können wir uns dann halt freispielen Ja, haben wir die Level like und Setting ist ganz einfach gehalten also hier ist quasi gar nichts was mir direkt aufgefallen ist ich kann mir die Kugel nur mit dem rechten Träger rufen und das geht gar nicht also äh, Links äh, Händer müssen natürlich auch spielen können und die müssen sich den die Kugel mit dem linken Trigger holen und äh, ja, es ist, ist ein bisschen blöd, ist natürlich ein Indie-Titel, ich werde mit dem Entwickler auf jeden Fall mal schreiben, äh, dass er das noch ändern äh, muss, dass hier ein äh, Links- und rechts Support reinkommt. Ja, fangen wir aber jetzt einfach mal an, ich hoffe, ich äh, bin gut genug, <lacht> wir können uns nicht auf der Plattform mit dem Trigger bewegen, also teleportieren, sondern müssen wirklich normal in, im Raum uns bewegen. Und äh, ja, versuchen wir einfach mal. Locker. Dann ein bisschen fester. Ah, okay. Schon sind wir drin. Jetzt baut sich das ganze Tor hier auf. Oder Spielfeld. Okay. Einfach immer mal probieren. Ah. <lacht> okay, fangen wir mal hier an. Das dass das halt immer so hin und her geht? Jawoll! <lacht> okay, wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ah, okay. Ja, die An Anfangslevel sind natürlich ein bisschen einfacher. Wow! Ich, hatte, ich habe natürlich schon ein bisschen auch äh, ja was das bisschen zehn Minuten habe ich eben mal trainiert geübt, wie, wie das Ganze hier funktioniert. Okay, das ist schon was schwieriger. Zack, zack. Und tack. Diese gelben äh, Flächen. Die lassen den Ball richtig fest abspringen. Okay, und man muss natürlich auch den richtigen Winkel erwischen. versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Mehr mittig vielleicht. So, mir ist das Spiel einmal abgeschmiert. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Okay, probieren wir nochmal. Ah ne, da war gar nichts. Ja, ja. Ah. Der erwischt den. Jawoll. voll ist Okay. Also muss hier echt viel probieren. Ich denke mal, ich muss zuerst hier drauf. Probieren wir mal so, ein bisschen lockerer back, back. Ah. Ein bisschen weiter in die Ecke rein Power is nothing without control Try to throw the ball at different angles ja, ich versuch's doch. So, warte mal, ich gehe mal ein bisschen nach vorne. Yes! <lacht> Hat doch lang genug gedauert. Okay, das hatte ich noch überhaupt nicht. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir mal schauen. Ich denke von da auf das und das, zack, zack, zack. Das müssen wir jetzt echt mal versuchen. Okay, war gar nicht so schlecht. Es ist echt wichtig, wann der da aufkommt, um den weiterzuleiten. Da ist der Winkel extrem wichtig, dass er da unten auch draufkommt. Ich glaube, das hat jetzt nichts mit meiner Position zu tun. Oh, wie knapp war das denn jetzt? Okay, nochmal. Yes! <lacht> Man braucht natürlich ab und zu ein paar mehr Würfe, aber soll ja auch nicht so einfach sein, oder? Okay, Nochmal Bisher war es gar nicht so schlecht Ich habe auf jeden Fall immer die andere Plattform noch getroffen Aber dann habe ich ein bisschen zu wenig Power Das war zu viel Power Ah Okay, nochmal Der sitzt Sehr gut Was wir jetzt? Der, das wird gar nicht so einfach. Müssen wir auch noch Timing haben, damit der dann quasi unten ist. Jetzt. Komm. Jawohl. Also wir können den auch nicht... Irgendwie, man kann den natürlich da auch reinschmeißen, aber das zählt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier hinkriege. Aber zählt nicht, wir wünschen wirklich über die Platten. Wäre auch ein bisschen einfach sonst. Okay, warte mal. Jetzt, wenn der weg... Ah, okay. Also wenn der weg rausfährt, dann müssen wir werfen. Um den irgendwie... Ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen noch warten. Jetzt. Okay, noch ein bisschen mehr und nicht so feste werfen. Okay. Komm, komm. Der war knapp. Der war nicht zu... Der hätte mittiger sein müssen. war zu sehr am Rand. Ja, weiß ich. Ja, weiß ich. So, nochmal, komm. Der muss sitzen jetzt. Ah, oh, der war knapp. Komm, komm, drauf. War gar nicht mal so schlecht. Drauf. Oh, der war ja einfach oder <lacht> ich habe einfach nur Glück gehabt. Der wird schon ein bisschen schwieriger jetzt. Oh, jetzt müssen wir uns wirklich vom Winkel her anpassen, sonst haut er gar nicht hin. Ja, ja, ja, ja. Okay, wie sollen wir den denn? Echt einfach nur... Aber hier, ist hier sind ja keine Plattformen mehr. Ach, guck dir das an. Da hinten, hinter uns ist auch noch was. Das ist ja mal... Okay, jetzt müssen wir echt gut überlegen. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Naja, wir müssen echt mittig bleiben. Aber es ist nicht so einfach, die die andere Platte dann da zu erwischen. Naja. Also hier wünsche ich mir definitiv noch, ähm, ja, Free Locomotion oder Teleport von mir aus und natürlich auch Snap Turn. Das ne? also sollte der Entwickler schon noch einbauen. Hätte ich jetzt noch diesen Achievement aktiv? Äh, diesen, diesen Bonus? Der kommt gut! Der kommt gut! Yes, yes, yes. Okay. Wenigstens wissen wir schon mal, dass wir uns umdrehen müssen, ne? Hui! Okay, der muss natürlich. Ein bisschen eleganter in der Mitte. So, das sieht doch ganz gut aus, oder? Okay, dann ein bisschen weniger Power vielleicht. Boah, der ist schnell, die Plattform hier. Ich glaube, der Cap nichts oder? Nee. Auf keinen. Der könnte... Knapp. Der könnte... Ja, könnte aber auch... Scheiße. Okay, der war gar nicht schlecht. Fehlerhaft. Okay. Oh, da muss er extra Punkte geben. Muss natürlich auch genauso aufkommen. Also an dem verzweifle ich hier. So, der ist nur ein bisschen zu weit links, aber. Ah, drin. Wow. Okay. Und wir haben einfach mal ganz locker. Hier müssen wir jetzt auch noch Timing haben. Der kommt. Wow. Throw the ball into a portal and it will exit out of the other one. Okay, mal so. Okay, wir probieren mal so. Da ist nichts mehr, ne? neben uns oder so. Der ist gut. Okay, der war gar nicht so schlecht. Power is Try to throw the ball at komm, komm, komm. Hier, ja, wir öffnen halt einfach da rein, Mann. <lacht> ne, der Winkel ist mal ganz falsch. Ja? Wie man als letztes Mal gemacht hat. Also man müsste die selbst wegmachen können. Der war gut. Guck mal, der wäre ja fast reingegangen. Ein bisschen weniger Power. Okay. Also sobald man ein bisschen irgendwas ändert, hat man einen komplett anderen Wurf. Nicht so einfach. Aber das drin. Okay, hier muss ich wieder aufpassen. mal Ja! Oh, jetzt bin nur noch von hier aus? Okay. Mach mal mittig einfach. Mal gucken, was er, was er macht. Wie schwer ist das denn bitte? Der wäre auch noch fast reingegangen. Okay. Also erst auf den, dann auf den, dann in die Mitte und rein. Komm! Yes! Okay, ich, ich, ich wollte gerade sagen, so einfach macht das Spiel mir das nicht. Nee. Und drin. Nice. Nice and easy. You have unused assists. Press the purple button if you would like to use them. Jetzt da rein. Und dann von da aus, okay. Ich verstehe. Ich verstehe zwar, was sie von mir wollen, aber die Umsetzung ist schwierig. <lacht> so. das, das Spiel wäre der Horror, wenn man nur drei Würfe oder so hätte. Also ich würde fast sagen, dass man hier anfangen muss. Da rein? Nee. Könnte besser klappen. Nein, der geht, der geht komplett weg, oder? Ja. Komm, bitte. Nein. Der war doch schon echt gut. Verdammte Axt. Ja Leute, ich würde sagen, ich höre jetzt hier auf, also wir haben ja hier Level, ne? Chapter, wir sind bei Chapter 3 schon, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, komm, wir machen den, die beiden machen wir noch und dann gucken wir mal, ob es noch eins gibt, wir probieren mal was, Das wäre wenn er jetzt direkt reingeht. Warum auch? So, und der ist schön mittig. Und jawohl. So, jetzt sind wir beim. Gucken wir uns mal kurz an. Level. 310 und mal schauen, ob da nach Ende ist. Ansonsten hören wir nämlich auf. Ich würde sagen, wir müssen hier erst ran. Da drauf und dann da rein. Und dann schießt der den. Ja. So wird es aussehen. Vermute ich. Ja, komm. <lacht> haben wir das Ende erreicht? Welcome to HURL VR. Simulation 1, 5, 2, ich glaube, wir haben echt das Ende erreicht. Ja cool, gut, dass ich nicht aufgehört habe. Weil das ist eigentlich das Anfang, an Anfangslevel. Und jetzt haben wir wieder Level 1 also. Wir haben vier Kapitel, also ja, 1 Zwei und ja, drei. Drei komplette Kapitel so, nicht vier. Ich dachte, es kommt noch ein viertes. Aber trotzdem, also für 4,99 Euro ähm, habe ich echt schon schlechteres gespielt. Ist ein schönes Geschicklichkeitsgame, äh, meiner Meinung nach. Man muss überlegen, wie man wirft, äh, wie fest und so weiter. Macht Spaß und äh, ich, ich kann nur sagen, für 4,99 Euro finde ich echt gerechtfertigt. Cooler Preis. Spieldauer könnte jetzt ein bisschen länger sein, aber trotzdem echt genial. Ich weiß nicht, ob noch, noch andere Level dazukommen, weil es ein Early Access Titel ist. Wenn ich was rausfinde, packe ich es einfach in die Beschreibung oder unter die Kommentare, pinne ich dann was an. Ich versuche es mal rauszufinden, ob das wirklich das Ende ist oder ob noch, noch uh, Updates folgen und Erweiterungen. Ja Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich so ein bisschen verzweifeln zu sehen. Und... Uh, ich finde das Spiel echt cool, für den Preis kann man echt nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Äh, hat hier und da natürlich ein paar Mängel. Ähm, Snapturn fehlt, äh, Teleport fehlt, man könnte hier auch ein bisschen Teleporting äh, ja, machen, dass man so ein bisschen weiter kann. Also man braucht schon ein bisschen Platz, aber ansonsten echt cool. Äh, ich schreibe auf jeden Fall mal den Entwickler und wie gesagt, wenn ich da irgendwie was rausfinde, packe ich es auf jeden Fall in die Beschreibung oder äh, pinne es an den Kommentaren an. Ja Leute! Wie gesagt, wenn euch gefallen hat, würde ich mich auf ein Like freuen. Würde mir äh, helfen, im YouTube-Ranking weiter hochzukommen. Und äh, ihr bewertet damit nicht das Spiel, sondern äh, ihr unterstützt damit meinen Kanal. Und äh, natürlich würde ich mich auch auf Kommentare freuen. Was haltet ihr von dem Game hier? Ist das was für euch? Ist es nichts für euch? Ähm, habt ihr auch gerne solche Spiele? Also ich spiele sowas echt gerne. Ist auch ein bisschen beruhigend, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß. Und äh, ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auf ein Abo freuen. Also jetzt mal auf den Abo-Button drücken. Wäre echt äh, nice von euch. Und ja, ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann.